Da oben war ein kleines Lüftungsloch, gehen wir hier vor, im Wohnzimmer, Living Room wie auch immer, da kommt gerade das neue sink waschbecken rein, aber das wird auch, guck mal, schön. Oh, hallo, Kein Vergleich zu vorher, oder? Gehen wir nochmal hoch. Das ist der Fußboden da. Und dann haben wir hier hinten das erste Schlafzimmer. Auch kein Vergleich zu vorher. Schön. Überall derselbe günstige Fußboden, sage ich mal so. Also unten drunter war noch Kleidod. Das sind Presssparenplatten, die waren alle noch recht gut. Und dann haben wir hier das Badezimmer, da ist gerade die Toilette nicht da. Loch gefixt. Sieht jetzt nicht besser aus, aber das wird. Noch nicht. Dann haben wir hier das große Schlafzimmer mit diesem Einbauschrank. Da ist die Sicherheit, der Fernsehsimulator. Der Fußboden, wie gesagt, überall der gleiche. Das war recht schnell auszurollen. Dann haben wir hier das dritte Schlafzimmer. Gucken wir hier den kleinen Einbaustank. Jetzt machen wir eigentlich drei Schlafzimmer, ein Badezimmer und die Küche unten. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, oder? Hier ist ein alten Kamin, der jetzt nicht mehr gibt als Kamin, also der Feuer oben ist nicht mehr da. Das war so ein Glasfrank. Ja. Für die Küche. Hier diesen, diesen Waschraum, also Spülmaschine, äh, Waschmaschine, der Trockner. Da sind die Anschlüsse. Ja, da ist noch ein bisschen der Fall. Aber hey, das wird das ist die Gegend hinten raus. Das kommt natürlich noch weg. Dieses Dach ist sozusagen von einem anderen Contractor als fertig hinterlassen worden. Das machen wir nochmal. Gewaschen wird das Haus auch noch und auch nochmal gestrichen und das Dach wird auch noch gemacht, also von daher super schön. <lacht>